die Sie beachten sollten dabei. Zum Beispiel in die Reiseapotheke gehört all das, was Ihr Kind alltäglich braucht. Vor allem dann, wenn es sich um eine chronische Krankheit handelt, wie zum Beispiel Diabetes oder Asthma oder eine Schilddrüsenfehlfunktion. All diese Kinder brauchen in der Regel regelmäßig Medikamente. Und wenn sie für zwei Wochen weggehen, dann sollten sie darauf achten, dass sie auch mindestens für zwei Wochen ausreichende Mengen an diesen Medikamenten dabei haben. Ich merke das selbst in meiner Sprechstunde. Ich habe eine Praxis in einem Urlaubsort und ganz häufig kommen in der Urlaubszeit Eltern zu mir und bitten um ein Rezept für ein asthma -Spray zum Beispiel oder für irgendwelche besonderen Medikamente, weil die Eltern einfach nicht darauf geachtet haben, dass die Packung am Ende ihrer Kraft ist. Darüber hinaus macht es Sinn, in einer Reiseapotheke, wie Sie das für sich selbst übrigens natürlich auch machen, ein Schmerzmittel, bei Kindern ist Schmerz- und Fiebermittel immer eines, auch dabei zu haben. Entweder ein Ibuprofen oder ein Paracetamolpräparat in Zäpfchen oder in Saftform, je nachdem, wie Sie das gewöhnt sind. Es ist auch ganz besonders wichtig, wenn Sie vor allem mit Kindern verreisen und dort Freizeitaktivitäten geplant sind, wo Verletzungen möglich sind, und das ist ja praktisch immer der Fall, dass sie eine Möglichkeit haben, Wunden zu desinfizieren. Und zwar am besten, das ist das, was ich empfehle, mit einer Salbe, die über längere Zeit einwirken kann. Es gibt allerdings auch Sprays und Lösungen, die kann man auch verwenden. Aber wichtig ist, dass Sie eine Möglichkeit haben, Wunden zu desinfizieren, zu reinigen, weil eine infizierte Wunde Ihren Urlaub zerstört. Das bedeutet nämlich eine massive Einschränkung und Besuche beim Arzt oder im Krankenhaus. Das ist unnötig, wenn man Wunden, Schnittwunden, Schürfwunden und so weiter kurz nachdem sie passiert sind gleich anständig desinfiziert. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf mein Video über die Wundversorgung. Bei kleinen Kindern ist es sinnvoll, Nasentropfen, die abschwellende Wirkung haben, mitzunehmen, vor allem dann, wenn sie dazu neigen, denn ein Kind, was in der Nacht wegen einer verstopften Nase nicht schläft, lässt auch sie nicht schlafen und der Urlaubseffekt wird allein dadurch schon eingeschränkt. Ich werde oft gefragt, ob es sinnvoll ist, Hustenmedikamente ähm, und Magen-Darm-Grippe mit, mitzunehmen. Das können sie zwar tun, aber... Ich meine, dass das nicht zwingend notwendig ist. Erstens gibt es in der Regel dort, wo Sie sind, Apotheken, wo Sie bei Bedarf sich das dann holen können. Zweitens, und das ist das Wichtigere, ein Hustenmittel ist ja nicht eine Garantie dafür, dass das auch wirkt. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf mein Video über die sieben Hustenarten. Und dann ist ein häufiges Problem, dass man sich wappnen will, vorbereiten will für eine magen darm für eine Durchfallerkrankung. Und dann werde ich gefragt, was man da mitnehmen soll. Meine Antwort ist zunächst einmal viel wichtiger als irgendwelche Medikamente, ist, dass man weiß, wie geht man denn um, wenn ein Kind eine magen darm hat, insbesondere wenn es spuckt. Und dazu verweise ich gerne auf mein Video über den Brechdurchfall. Wenn Sie das angeguckt haben, dann wissen Sie, auf was es wirklich ankommt. Natürlich macht es Sinn, solche Elektrolytlösungen dann zur Hand zu haben, wenn ein Kind massiv spuckt und massiven Durchfall hat. Aber das bekommen Sie auch am Urlaubsort in der Apotheke. Das heißt, Sie brauchen relativ wenig Medikamente in meinen Augen, nach meiner Empfehlung. Pflaster und eine oder zwei Binden sind natürlich auch sinnvoll. Und ich empfehle Ihnen zum Beispiel so ein Verbandspäckchen, welches es für, für Motorradfahrer oder auch für Fahrradfahrer es noch etwas kleiner gibt. Das ist robust und das ist praktisch. Da sieht man auch eben das Notfallzeichen drauf. Das können Sie ein bisschen ausräumen, die Dinge, die Sie nicht zwingend brauchen, herausnehmen und stattdessen die entsprechenden Medikamente hineintun. Jetzt habe ich noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Eine Reiseapotheke. Auszustatten ist nicht Bestandteil der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt also, wenn Sie Hustensäfte oder Magen-Darm-Grippemittel mitnehmen wollen, dann müssen Sie das über Ihre Reisekasse abdecken. Die Krankenkasse bezahlt ein solches Rezept nicht. Das führt oft zu entsprechenden Enttäuschungen und Verwirrungen bei uns am Tresen. Und auch noch etwas, Kinder, die zur Reiseübelkeit neigen. Da macht es natürlich auch Sinn, wenn sie entsprechende Mittel, die sich bewährt haben, mit dabei haben. Ich verweise in diesem Zusammenhang auch gerne nochmal auf mein Video über die Reiseübelkeit. Aber jetzt wissen Sie alles Wichtige. Und dann bleibt mir nur noch entsprechend gut gewappnet eine Tolle Urlaubszeit zu wünschen. Spucken und Erbrechen. Meine, dass Sie es wissen sollten. Spucken und Erbrechen ist eine Möglichkeit, ein etwas loszuwerden. Oftmals ist es etwas Gutes, aber manchmal ist es auch ein Symptom für etwas Schlechtes, richtiges Aufstoßen. Vor allem gedacht für die Eltern von Kindern, die sich damit schwer tun. Denn das Aufstoßen soll ja die Luft aus dem Magen nach außen fördern.